Zwei außer random Band. Und zwei. Boah, Western. Western zwei Banana Joe, Was haben wir noch? Also zwei außer random Band hat schon mal gepasst. Ich habe schon mal Eigenschaften. Ähm, lass mich mal. Zwei außer Rand und Band. Zwei wie Pech und Schwefel. Zwei für... Nein, das war nicht für ein Ave Maria, oder? Ähm, nein, das war die linke und die rechte Hand des Teufels. Zwei... Superbullen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> uh. Aus dem Stegreif raus. Oh, zwei, zwei, zwei, zwei. Zwei, zwei. <lacht> Zwei, zwei Schlitz, nee. Ich hab's nicht im Kopf. Zwei Fäuste für ein Halleluja Halleluja und zwei wie Pech und Schwefel. Zwei Fäuste für ein Halleluja und äh, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Werden da die ersten Kandidaten, die mir einfallen. Aber es halt, das sind ja vier Fäuste. Na gut, aber vier durch zwei ist auch zwei und jeder hat zwei Fäuste, von dem her. Muss man zählen lassen, oder? Nein, ah, der Interviewer schüttelt den Kopf. Zwei außer Rand und Band. Zwei sind nicht zu bremsen. Mit dem Wort zwei. Gibt's da nicht sogar noch irgendwie hier zwei außer Rand und Band, oder? Die zwei Knastbrüder. Gibt es den? <lacht> und, ja, weiterraten, keine Ahnung. Ich kenne die Filme, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Internet Relay Chat. Internet Relay Chat. Ähm, IRC steht für Internet Relay Chat. Internet Relay Chat. IRC. Keine Ahnung. Also, es ist so es ist ein Messenger-System, aber ich habe keine Ahnung, für was die Abkürzung steht. IRC steht für Internet Relay Chat. Das ist das, wo man das DCC macht. <lacht> auf Menschen. Äh, genau dieselben wie für Gummibären. Sie, sie werden stark und, und können springen. <lacht> das macht sie betrunken. Der Gummibärensaft auf Menschen hat die Wirkung, sie schrumpfen zu lassen. Meine Kinder ist jetzt lange zurück, ich bin schon 31. <lacht> ist das von der Gummibärenbande? Ja, kam da Menschen vor? <lacht> okay, keine Ahnung. Ich habe mir die Serie nie angesehen, ich weiß es nicht. Gummibärensaft? Also auf Gummibären, äh, dass sie ganz toll werden, auf Menschen... Pff, werden klein, groß? Nein, keine Ahnung. Ich habe mir das früher geschaut, ich weiß es nicht mehr. Gummibärenbande. Die dinge nicht, sondern die sind stark. Ah! Ich habe mein Smartphone nicht dabei, deshalb weiß ich sowas nicht. Ich komme nur bis 4. 3,14... Ja, man rundet sich doch einfach auf mit einem 3. Ich bin Ingenieur. Umfang von einem Kreis ist doch ganz klar, ist Durchmesser geteilt halt doch, Der Umfang ist Durchmesser mal drei. Fertig. 3. Fertig. 3.14. Weiter komme ich doch nicht. 3,1473 Na. Na, dafür sollte ich dann vielleicht doch noch. Na, ich habe einen Computer dafür. Ganz einfach, der weiß das. 3145 <lacht> Piraten, ja toll. <lacht> 3,14, 15, 96, ja. Die ersten 5, ähm, 3,14, 15. Rot und grün. Naja, und? <lacht> es darf weder muss rot sein. Es geht gar nicht anders. Und, genau wie ich würde jetzt sagen, weiß. Da muss ich jetzt raten, rot und... ...blau? Rot und blau. Blau? Rot und blau. Hm? <lacht> weiß, beziehungsweise blau. Also so weiß-blau. Und, ähm, rot. Blau und rot. Ähm, da Tetris keine Titelmelodie hat, müsstest du jetzt erst mal definieren, was genau du hören willst. Eintal ding wat eight half ding ding den den ding level den, Belongs to us. It belong to us. <lacht> aus dem IRC. Ich kenne kenn den Spruch nur aus dem IRC. <laughs> belong to us. i belong to us. <lacht> i belong to us. i belong to us. Pexadiz die 0 und 1. Na, Hexa ist 6, oder? Hexa? Das Binärsystem ist 0 und 1. Hexadezimalsystem sind dann... Ähm... Hexadezimal war... 0 bis 16, A bis F. Nee, E. Weißt du, wie lange ich das nicht mehr gebraucht habe? A, B, C, D, E. F. Es muss 6 geben. 16. Dann gibt es alle 10 alle, alle alle Ziffern. Plus die ersten sechs Buchstaben, erste fünf Buchstaben des Alphabets. Was ist der. Ja, 0 bis 9 und äh, äh, A bis F. Also 0 bis 9 und A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Keine viel? Äh, nee, halt die 0, oder? 0 bis 9 und A bis F. A bis F und 1 bis 0. Na 0 bis F. Gibt's alle. Der Schamane? Ich bin kein WoW-Zocker. Ich weiß ganz genau, dass ich dann versumpfen würde. Aber ich vermute immer Hexenmeister. Hexenmeister? Nee, dieb gibt's nicht. Es gibt keine Dieb. Dieb gibt's nicht, weil er eigentlich Schurke heißt. Ich würde jetzt mal den Dieb raten. Dieb. Kein Doktor? Wie ist denn der Inder? Der Schelm Doktor? Der Holowitz? Kein Doktor? schon. Howard Wolowitz. Uh, Howard Wolowitz. Na well, dann hat Wolowitz bestimmt kein Doktor. Der, ähm, um, ja. <coughs> Howard. Kein Doktor gerade. Howard Wolowitz. Der ist bloß, bloß Master of Engineering. W20. Also ist, ich denke, es ist dieses ähm, Schmieröl, was man überall nutzen kann. Was man eigentlich immer braucht. Entweder Tape, wenn es halten soll, oder W20, wenn es nicht halten soll. Aber ich weiß nicht, wofür W20 steht. Die Abkürzung W20. wie 3C hätte da nur noch sagen können äh das wie 3C wie 20 äh nee, was passen? W20. Also ich kenne nur den W12 Motor zum Beispiel, aber W20 sagt mir jetzt gerade nichts. Sagt mir nichts. W20 ist die Abkürzung für den 20seitigen Würfel. Ähm, ähm, Gleichbedeutend D20, weil da ist 20 einen 20-seitigen Würfel. Aber nicht lesen, ich kenne nur die Serie. 3, 38, 42, keine Ahnung. 3? <lacht> Ach so. <lacht> das ist ja <sehr> gemein. <lacht> ich glaube drei. Also ich habe das daheim in einem zusammengefassten Buch, ähm, aber es sind keine drei, sondern vier. Welche Teile? Da hätten wir so mal gelesen, dann wüsste man das vielleicht. Ich würde jetzt einfach mal auf fünf tippen. Einen. Nein, das ist die Trilogie in fünf Teilen. <lacht> das sind ganz schön fiese Fragen hier.